Herzlich willkommen zu einem neuen Snap-Week. Ich bin gerade am Weg zum zu Diego5, weil ich dort ein Treffen habe mit Christoph. Christoph ist neu bei Diego5, er kommt von MediaCraft und YouTube und mit ihm gemeinsam werde ich mal schauen, ob mein Kanal technisch optimal eingestellt ist. Ich glaube sowas brauche ich für mein ja. Da gab es echt was her. Nice. Ist irgendwas Besonderes los hier? Wir haben einen neuen Bundespräsidenten, nämlich Alexander van der Bellen. Und hier warten schon alle Leute, hier warten alle schon auf irgendwelche Promis und Alexander und überhaupt alle Politiker, um die Stimmung aufzufassen. Aber hier sieht man einen Servus TV-Reporter. Der Arme wird auch nicht mehr lange arbeiten. Servus TV wurde ja eingestellt. Korrektur, Korrektur, es kann sein, dass ich einer Falschmeldung oder einer alten Meldung auferlegen will. Servus TV gibt es anscheinend doch weiter. Ich habe jetzt nachgelesen und ja, Servus TV bleibt uns erhalten. Ich bin froh, dass die ganzen Leute ihre Jobs behalten und es gibt. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Gestern war ich ja bei Diego5 und habe mit Christoph gesprochen, über meinen Kanal, und das war spannend. Hauptsächlich haben wir uns über Thumbnails unterhalten, wie ich sie verbessern kann, und äh, ja, was ich generell daran ändern soll. Sein Tipp war, weniger Freiraum zu lassen, ruhig den gesamten Inhalt rein, klatschen ins Bild, und groß draufschreiben, worum es geht. Außerdem hat er mir noch vorgeschlagen, an einer neuen Serie zu arbeiten. Und das wird viel Arbeit, aber spannend, und ich werde es versuchen. Ich bin im Regionalzug am Weg ins Burgenland, ich sag nur, Betriebsausbildung. Ich bin gerade circa 80 Kilometer von Wien weg in Wallern im Burgenland und die haben irgendwie überall diese Grenze. Die Grenze sind irgendwie ein Symbol des Jubels, weil auf dem hier steht ein Hoch auf dem Mokka. Und das Mokka ist ein Lokal. Und das ist hier irgendwie das Ortszentrum von Wallern. Ein großer Kreisverkehr und eine Bank. Ich bin hier beim barrierefrei zugänglichen Gemeindeamt von Wallern und hier steht erste urkundliche Erwähnung 1269. Musik Während die anderen von der Wartungsseminar sitzen, schaue ich mir ein bisschen die Gegend an. Ich komme so echt Tourimäßig vor, weil ich alles fotografieren muss. Aber wenn die Leute hier am Land Ihre alten Geräte so pittoresk, und die Gegenpflanzen muss man immer fotografieren. Da geht man so am Land spazieren, und was sieht man da? Mabacher Stickers. Überall! Ja, hallo, ihr Lieben, es gibt einen Zimmercheck. Der Pension gab man hier, im Dunkeln jetzt von mir. Eigentlich wollte ich mich ja ins Bett legen und mal ein bisschen fernsehen. Aber dieses alte Haus hier bietet nicht genug Strom. Hier seht ihr die beiden einzigen Steckdosen im gesamten Zimmer. Und die untere Steckdose hat keinen Strom. Und ich brauche mehr Steckdosen, weil ich eine für den E-Rolli brauche, damit ich ihn mit dem Ladegerät wieder aufladen kann. Wie man sieht, der moderne Fernseher hat auch ein Kabel, das auch zu einem Stolz Steckdose möchte, und da gibt's dann keine mehr. Hier habe ich ein großes Doppelbett, hier ist das Badezimmer, und hinter der Tür habe ich den ganzen Tisch und die Sesseln versteckt. Da wo ich grün eingezeichnet habe, sollte der Lichtschalter eigentlich sein. Logischerweise aber er ist leider hinter der Tür, im Roten. Das Zimmer ist als barrierefrei deklariert, aber der Platz hier vorm Klo ist zu eng, um mit dem Rolli hinzukommen, aber das Waschbecken ist unterfahrbar. Wobei der Spiegel viel zu hoch ist, und die Steckdose für die Zahnbürste und Co. ist auch ganz ganz oben. Die Pension hat einen wunderschönen Außenbereich, der Garten ist sehr Italienisch-Spanisch angehaucht und wirklich sehr, sehr schön. Aber die Zimmer, ein bisschen zu eng, zu wenig Strom, kein funktionierender Fernseher, kein WLAN, und ein... Guten Morgen, ich stehe vor meinem Zimmer, in der Pension Gartner in Wallern in Burgenland, und ich gebe euch jetzt noch einen kleinen Gartenrundblick. Der gesamte Garten ist mit so einem netten Weg durchzogen, wo man guten zurechtkommt, und sonst ist es grün, grün, grün, grün. Es gibt jede Menge Liegen, Rutschen und Hängematten und die Zimmer sind hier sozusagen rund um den Garten angelegt. Das gesamte Gelände wirkt sehr äh, südländisch, eigentlich sehr charmant. Das ganze Gelände ist hier mit bisschen Wegen durchzogen, die auch bergauf und bergab führen. So dass man mit dem Rolli recht gut zurechtkommt. Fazit zur Pension Gartner: Das Zimmer ist technisch nicht wirklich auf einem guten Stand, aber der Garten und die ganze Anlage sind sehr barriere. Sehr typisch war. Es war alles hier Weidegegend. Früher war das ganze Gebiet hier Weidegegend. Die Dinge der Täter Tiere. Heute verfallen die meisten. Nur dieser hier wurde erhalten. Man muss aber sagen, dieses Wasser ist sehr rot. Ich weiß nicht genau warum das so ist. Hier an der Grenze zu Ilmitz gibt es einen barrierefrei zugänglichen. Naturbeobachtungsposten auf einen Hochsitz. Das kann man über eine Holzplanke Jetzt sind wir da am Neusiedlersee. So schaut's aus. So schlägt der Mogel an, wie der hier schaut. Und. Ich muss sagen. Uh the sound is so fancy this is. Nice. Wie cool ist das? Mir hat gerade eine Frau gesagt, ich habe so schöne blaue Augen. Gleichzeitig hat sie mir versichert, dass sie noch nicht so betrunken ist. Also, irgendwas muss schon dran sein. Was für ein toller Samstag! Snapchat hat endlich erkannt, dass mein Style ein Filter wert ist. Hallo ihr Lieben! Heute bin ich das erste Mal am Kanal herunter auf Höhe der grellen Forelle und das Werk. Schaut einfach schon alles hipper aus hier, oder? Ich bin schon gespannt. Chilliges Plätzchen unter Bäumen. Ich bin auf dieser Strecke selbst im Rolli schon gefahren, nicht ganz so schnell und nicht auf der ganzen Strecke, aber teilweise. Super spannende Sonntagabendbeschäftigung. Ich nummeriere meine Montagswitze, um ein bisschen Ordnung reinzubekommen. Das Ding mit dem YouTuber sein ist, dass je größer man werden möchte, desto mehr Arbeit ist es. Aber solange es noch mehr Spaß als Arbeit macht, bleibe ich dabei.